Ein Gedenkstar für den Zoran. Heute habe ich den Star für Zoran gesehen, was ihn aufgebracht hat damals. Was der an den Straßen zwischen Fösendorf und Biedermannsdorf. Kilometer 21,2. Ich bin gerade vorbeigefahren mit dem Lieferwagen von der Firma, gell, nicht mit mir. Da sehe ich den Star und habe müssen gleich an den Zoran denken. Wie es ihn hergestrahlt hat, damals. Und wir haben es alle gar nicht haben glauben können, dass er nicht mehr, mehr ist. Na, denke mir, wer ich stehen und trinke ein Bier mit dem Zauberer da, da ist ein Stahl. Habe ich eins mitgehabt, hinten in der Kühltasche. Weil, heiß war es heute, wird so ja die Hundstee. Da war er, haben wir erst April. Aber schön haben sie gemacht, den Stahl. Muss dir vorstellen. Die bei den Baum, wo er damals eine Burg ist, im frischen Gras, das Wasser so birgt im Wind. Der ja, Wind ist halt gegangen, so heiß und trocken von Ungarn her, und die Luft so weit und so dünne Wolken, wie Rauch, sind gefahren unter den Himmel. Also musst du dir vorstellen, da im Gras, unter dem Himmel, schwarzer Granit, so ein bisschen gesprengelt, das das glitzert, und und steht sein Name, Zoran Mihailovic. 1975 bis 1996. 21 Jahre wie wir, jetzt sind wir schon älter. Und über dem Bahnen ist der Stein Grashund. Bei der steht nämlich das lenkradl durch. das Mercedes-Lenkradl mit dem Stern in der Mitte, aus schwarzem Granit, Muss der vorstellen. Und in der unteren Hälfte von den Lenkradl ist der Wagen eingraviert. Entzauern sein Wagen, wie er noch ganz war. Und oben drüber sie sein Bild. Wie er so lacht ein bisschen, die Haare glatt zurückkampelt fest mit seinem so bisschen Beutel, was er sich damals gerade wachsen hat lassen. Da schwebt der Kopf so in den Lenkradl drin und schaut oben auf den Stern und auf den Wagen drunter und lacht so ein bisschen und der Wurm ist noch ganz. Und um den Stahl sind Blumenglässens, schöne echte und Plastik, die was nicht verwölken. Und sein Bären, der was am Rückspiegel gehängt ist, den haben sie mal hingelegt. Und seine Comics, und da stieg ich dazu noch, aus dem Wagen. Ich hätte fast Dann habe hingesetzt unter den weiten Himmel, dort umgeschaut, über die Felder auf Füßendorf. Und hab heute ein Bier getrunken mit dem Zorn. Obwohl er ja dort und gar nicht begraben ist, das geht ja gar nicht. Er hat mir so drauf raus, am Zentralfriedhof, so wie alle. Und die halbe Flaschen, die hab ich ihm hingestellt. Und bin leider gefahren. Weil ich bin sicher, er ist dort bei seinem Stein. Und genauso hätte er sich gewünscht. Schwarzer Granit, eher fisch und jung. Da brauchen wir noch ganz und da stehen wir